Hallo, ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute zeige ich euch was Neues aus dem Shop und zwar das vegane Steak von Vegamigo und zwar das marinierte. Jetzt könnt ihr natürlich denken und zwar zu Recht. Das ein mariniertes Steak, da passiert ja relativ wenig, da schmeiße ich in die Pfanne und mache es fertig richtig. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Das ist ja auch das Schöne an solchen Fertigprodukten, dass man es relativ schnell eben fertig hat, wenn man mal was auf die Schnelle futtern mag. Ja, also, da geht natürlich wenig. Was aber sehr, sehr gut geht, ist, wenn man das zum Beispiel als ein Sandwich macht oder so wie ich es jetzt heute mache, in einem Ciabatta-Brötchen, wo man es dann gut mitnehmen kann für unterwegs, für die Arbeit, für die Uni, für was auch immer ihr mögt oder natürlich auch zum Zuhause-Essen. Und dafür zeige ich euch eine ziemlich leckere Creme. Diese Creme könnt ihr auch wie fast eine Mayonnaise machen. Normalerweise ist Mayonnaise im pflanzlichen Bereich ja was Einfaches. Ihr nehmt eine pflanzliche Milch, ihr nehmt Öl, das gießt ihr nach und nach dazu unter ordentlich äh, starken Rühren. Und schon habt ihr eigentlich eine ganz gute vegane Mayonnaise, die ihr dann noch mit etwas Senf, mit etwas Kümmel, mit etwas Kräutern auch variieren könnt. Was ich euch heute zeige, ist eine Creme, die basiert eigentlich auf Cashewnüssen, die auch eine unglaublich cremige Konsistenz haben. Und die kann man dann auch noch verfeinern und ein bisschen bearbeiten. Ich gebe da heute ein bisschen Senf rein, ein bisschen Basilikum und finde, das gibt nachher eine Creme, die ihn richtig, richtig gut passt zu eben genau diesem marinierten Steak. Und was ihr für diese Creme braucht und nachher noch ein paar Tipps dazu, die gibt es dann am Ende. Was ihr für die Creme auf jeden Fall braucht, sind folgende Zutaten. Wie gerade schon genannt, ihr braucht die Cashews dazu, dann braucht ihr darüber in diesem Falle einen Löffel Senf, ihr braucht Basilikum, ihr braucht etwas Wasser nochmal, Knoblauchzehen und Salz. Also ihr seht, sehr sehr wenig Zutaten, entsprechend schnell geht es auch, die meiste Zeit brauchen eigentlich nur die Cashews zum Einweichen und ansonsten habt ihr das sehr sehr schnell gemacht. Okay, ich lege los und ihr könnt zuschauen. Zu Beginn nehmt ihr ein Schälchen und die Cashews, da gebt ihr die dann rein. Bedeckt die ordentlich mit Wasser und lasst die ziehen. Ziehen lassen, mindestens 2-3 Stunden sollten es sein. Ihr könnt es auch gerne abends schon machen für den nächsten Tag und lasst die über Nacht einweichen, also nach oben hin eigentlich keine Grenze gesetzt. Je feuchter, je besser im Prinzip. So, die gießt ihr dann ab, nehmt so wie ich jetzt entweder einen Chopper oder aber, wenn ihr keinen Mixer habt, dann nehmt ihr einfach eine normale Schüssel und macht es mit dem Stabmixer. Anschließend die Zutaten dazu, das heißt die Knoblauchzehen, Prise Salz dazu, Hefeflocken dazu, anschließend zupft ihr euch die Basilikumblätter ab, gebt die hinein und dann als letzte Zutat im Prinzip sozusagen den Senf und dann nochmal etwas Wasser. Über die Menge des Wassers könnt ihr dann natürlich auch die Cremigkeit bestimmen. Also ob das dann eine richtig feinere Creme wird, wie ähnlich wie eine Mayonnaise oder eher ein festeres Mousse, was ihr dann auch so als Aufstrich, gerade so wie ich es ja heute mache, mit dem marinierten Steak in einem Ciabatta Brötchen. Das könnt ihr entscheiden. Das ist dann fertig und so sieht's aus. So, wie gerade gesehen, das ist nun fertig. Das ist die Creme. So sieht sie dann entsprechend aus. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, es gibt noch ein paar Tipps von mir dazu. Am Ende gebt ihr ein bisschen Wasser dazu, damit eine entsprechende Cremigkeit können, kommt. Hier könnt ihr darüber variieren. Gebt ihr mehr Wasser dazu, wird es cremiger. Nehmt ihr etwas weniger, wird es eher so eine Art, ja, fast schon festeres Mousse. Auch eher was zum Dippen oder nochmal so als Creme zum Streichen. Das könnt ihr allerdings wiederum variieren, indem ihr da eine pflanzliche Milch dazu gebt. Eine Sojamilch, eine Hafermilch, ganz wie ihr mögt. Ich persönlich finde die Sojamilch am leckersten dazu. Und dann gibt das eine richtig schön cremige Konsistenz, eben wie man es eigentlich von einer Mayonnaise kennt. Und wie ihr das dann weiterverarbeitet, so wie in diesem Fall, jetzt als solch ein Steakbrötchen, ja, was man dann gut für unterwegs mitnehmen kann oder sowas, oder auch zu, zu Hause essen, wie schon gesagt, das entscheidet dann ihr, das ist jetzt meine Variante und die gibt es gleich bei mir zu essen und da freue ich mich drauf. So, für euch, wenn ihr es nachmachen möchtet, schaut nach unter www.veganik.de, scrollt nach unten, schaut in die Mitte, da seht ihr den gratis E-Book-Bereich. Und wenn ihr Fragen an mich habt, Rückmeldungen, irgendwie was, Rezeptwünsche, schreibt mir gerne eine E-Mail an markusveganik.de. Dann war es das für mich, von mir zu heute. Das gibt es gleich Leckeres zu essen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!